Eine der tollen Neuerungen in Camtasia 2020 sind die sogenannten Favoriten. Um das Werkzeug Favoriten aufzurufen, drücken Sie einfach, egal wo Sie sich befinden, die Taste F und Sie sehen ab sofort alle Favoriten, die Sie selber dort angelegt haben.